Are you here? Oh. Ja, und so fährt man hier zur Party vor Auf Nukuiva. Weil ohne so ein 4 geht hier gar nichts. Fußballturnier auf Luku -Hira. Da ist richtig was los. Da hat die Annette jetzt einen Anhänger mit einem marquesas Cross drauf. Also es ist ein typisches Symbol hier von den Marquesas. Und eigentlich ist es kein Kreuz, sondern die Hände, die so sind. Nur durch die ganzen, wie sagt man das jetzt, Missionare. <lacht> Missionare, die haben das dann in ein Cross umgewandelt. Also um ein Kreuz umgewandelt. Auch solche Segelboote gibt es hier. Das ist der Wahnsinn. Hoffentlich sieht er uns und mangelt uns nicht über. Annette, guck dir das an. Jo. Angelandet. Da kannst du dich reinsetzen. Kann reinsetzen. Ja, lass dich reinsetzen. Du treibst da rein. Vielleicht. Vielleicht. Ja, du, wo willst du denn hin? Hast du mir das, hast du das ernst genommen, dass ich gesagt habe, du kannst dich reinsetzen? Sie zu. Aufgesetzt. Ich so. aufgesetzt. Okay. Noch schleppig. Du You Nein. Wir gehen. Okay, okay, okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ich denke, du hast das schon mal gemacht. Angst. Ich hau die Nuss kaputt, ne? Bestimmt das irgendwie... nicht. Hey! Hey! Nichts. No, no, no, and uh, Foot. Ah. No and uh, Pressie. No, tranquilo. No, tranquilo. Ah, tranquilo. Ah, ah. ah. <laughs> ah. ah. Oh, so, so, so, so, so, Ah. Okay. Ah, perfect. Perfect. so? Did she like it? do you want to make a bit? Eh? Oh. oh. <clears throat> Das ist gut. We can make bounty. Yes. But it's so good. Yeah, similar, wir Big and small. Uh -huh. okay? Okay. okay? Tranquilo, tranquilo. No, no, no okay? okay? Tranquilo, tranquilo. Rapido. Okay? okay. okay? Cool, yeah. Okay? Oh, man, man kann da? alles selbst machen. Noch dich geschaut, ne? Look. Mm. Prop. Was what ist Prop? Mm. Prop clean. It's clean. Ah, ja, ja, ja. Prop. And, and now, what what was kann man jetzt damit machen? Das ist ein Was für ein Zufall, hier auf Nukuhiva in der Anzakatea treffen sich vier Transocean schiffe Die Ultimate, der Kat hier vorne, Indigo Moon und da hinten der gelbe, die Fradolin und wir natürlich, die Lime Heute ist kanu auf Nukuhiva. Aber nicht mehr in den berühmten Alt Einbäumen, sondern auch schon mit Poliesta-Schiffen. Hier ist wieder richtig was los. Los geht's, das Finale. Team ganz schön los. Ey. Das Feld hat sich schon ein bisschen auseinandergezogen. Oh, zwei Boote hart im Rennen. Allez, alle, alle, les alle, alle. allez, Top pour le CED. Lycée saint Félicitations! Deuxième reprise d'Arc. Bravo! T. T. T. T.